Welt im Krisenmodus versinkt. Preise explodieren und man Klagelieder singt. Eine Hiobsbotschaft, die andere jagt. Man von guten Zeiten nicht mehr zu träumen wagt. Krisenprofiteure machen Milliarden Cash und uns die Zahl aus Nutz vom ziemlich schlapp, halten wir die Bad Boys lieber richtig auf Trab. Wären wir Depression und Lethargie lasst uns auf die Pauke hauen. es so. geht Ich sag dir was, lebe heute schon in einer neuen Welt. Ohne Spaltung, Hass und Ego, es uns zusammenhält. Weil ich diese Tag für Tag erlebe, dafür kämpfe bitte will. Ich schiebe den dann werde ich schieben. Also, anschieben, aber Okay, jetzt richtig ist ja, das. Ja.